Ah, hallo. Du fragst sie sicher, was macht der Michael, der Pfadfinder, jetzt mitten auf einem leeren Zellplatz und rennt mit dem Zeppler durch die Gegend. Was ich hier mache, erzähle ich dir gleich. Aber ich muss noch kurz was fertig zeichnen. Moment. Ich bin hier in Friedensau. Das liegt an der A2 Richtung Hannover und hier gibt es einen tollen Pfadfinderzeltplatz. In einer Woche wird es hier wimmeln von Pfadfindern. Überall werden hier Zelte stehen, Feuer flackern und wir werden tolle Zeiten miteinander erleben. Und wir als Luckenwalder Waschbären bieten Workshops an zum Thema Orientierung, Karte und Kompass. Und weil es noch nicht so eine genaue Karte dieses Zeltplatzes gibt, arbeite ich daran. Hier ist meine Karte, mein aktueller Entwurf. Ihr seht hier Gebäude, Bäume, Tische, alles was es hier so gibt. Und wir möchten diesen Workshop unseren Kindern zeigen, wie man sich mit einer Karte und Kompass orientieren kann. Auch in meinem Leben brauche ich Orientierung, brauche einen Kompass, der mir zeigt, wo es lang geht. Und ich bin so froh, dass Jesus zu uns Menschen sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Das mag vielleicht wichtig turisch erscheinen, sich selber zu wichtig halten, aber ich denke, das ist es nicht. Jesus möchte mir damit sagen, dass er der Weg ist, dass ich mich an ihm orientieren kann. Wenn ich ihn finde, dann gehe ich nicht in die Irre. Und er wird mir zeigen, wo mein Weg lang führt. Und das wünsche ich dir heute ganz besonders. Dass du den Weg mit Jesus gehen kannst. Dass du den Weg findest, den er für dich vorbereitet hast. Denn seine Wege sind gut. Sei gesegnet. Hast du Lust, deine Kinder oder vielleicht deine Enkel einmal live dabei zu sein bei einem unserer Treffen? Wir als Luckenwalder Waschbären heißen alle Kinder im Schulalter herzlich willkommen. Wir treffen uns circa einmal im Monat in der Mönchenstraße bei der Adventgemeinde. Die Infos, wann wir uns treffen und wen du kontaktieren kannst, findest du auf unserer Webseite, die du über den Link in der Videobeschreibung findest. Herzlich Willkommen!